kann ich in OpenOlat als Lehrender meinen ersten Kurs anlegen? Wenn Sie sich in OpenOlat eingeloggt haben, sieht die Seite in etwa so aus und Sie können dann direkt hier oben in den Autorenbereich wechseln und dann sagen, dass Sie hier etwas erstellen wollen und dann wählen Sie Kurs aus, um jetzt Ihren ersten Kurs zu erstellen. Bei dem Kurs müssen Sie zunächst mal einen Titel eingeben. Ich nenne den jetzt hier mal Testkurs und können dann hier auswählen, einfachen Kurs mit Assistenten erstellen. Bei diesem Assistenten hier können Sie zunächst mal einstellen, welche Kursbausteine Ihr neuer Kurs enthalten soll. Sie können es aber später auch jederzeit wieder ändern und erweitern. Deswegen wähle ich hier einfach mal kurz einen Materialordner und ein Forum aus. Ich klicke dann auf Weiter. Dann kommen Sie hier auf die Seite für den Katalogeintrag. Da können Sie also auswählen welcher Fakultät Sie arbeiten und so weiter. Das überspringe ich jetzt hier und dann können Sie hier direkt beim Kurs publizieren dann sagen, wie der Kurs veröffentlicht werden soll, welche Zugangsmöglichkeiten es gibt und so weiter. Ich lasse dort die Voreinstellung. Wir kommen dann gleich nochmal darauf zurück, wie dieses Publizieren dann funktioniert. Ich klicke auf Fertigstellen und der Kurs wird jetzt zunächst mal erstellt und Sie sehen hier beim Status, dass der Status auf Vorbereitung steht. Das heißt, der Kurs wurde jetzt noch nicht veröffentlicht. Sie können jetzt ganz in Ruhe den Kurs bearbeiten. Wenn Sie hier einmal auf Testkurs gehen, oder wie Sie den Kurs dann genannt haben, dann sehen Sie, wie der Kurs jetzt im Prinzip aussieht und können ihn dann bearbeiten. Wenn wir jetzt bei Administration wieder auf Einstellungen gehen, kommen wir wieder auf den Punkt zurück, auf dem wir gerade automatisch schon standen. Dort können wir jetzt alle möglichen generellen Einstellungen für den Kurs vornehmen. Zunächst mal hier bei dem Info-Tab, der als erstes geöffnet ist, dort können Sie hier bei Kennzeichen jetzt eintragen, mit welchem Kurs Instine, Sie diesen OLAT-Kurs hier verknüpfen wollen. Das ist also der erste wichtige Schritt, dass Stine und OLAT verknüpft werden, sodass also alle Teilnehmenden Ihres Kurses in Stine dann automatisch hier in diesen OLAT-Kurs übertragen werden. Sie finden diese 15-stellige Zahl ganz oben in Ihrem jeweiligen Stine-Kurs. Dann können Sie bei den Metadaten hier eingeben, einige Informationen zu Ihrem Kurs und zum Beispiel eine Lizenz. Die Voreinstellung ist hier erstmal All Rights Reserved. Wenn Sie aber später mit ähm, Creative Commons Lizenzen oder Ähnlichem arbeiten wollen, haben Sie die Möglichkeit dazu. Genauso, genauere Informationen finden Sie immer hier auf dem Hilfe-Button. So. Dann gehen wir hier auf die Durchführung. Dort ist die Voreinstellung, dass es keinen speziellen Durchführungszeitraum gibt. Sie können aber hier auch das aktuelle Semester auswählen. Das hat den Vorteil, dass der Kurs am Ende des Semesters dann automatisch beendet wird. Die Studierenden können dann weiter zugreifen, aber es können keine Veränderungen mehr vorgenommen werden. Und bei der Freigabe haben Sie jetzt die Möglichkeit zu sagen, wie denn hier der Zugang zum Kurs gestaltet sein soll. Wenn Sie dort die Voreinstellung auf Privat lassen, dann funktioniert der Zugang eben über die Stine-Verknüpfung. Das ist eigentlich die einfachste und beste Variante. Zusätzlich können Sie auch das Buchbar machen. Dann können Sie also einen Zugangscode per E-Mail zum Beispiel verschicken und können dann noch weitere Leute in den Kurs einladen. So, Also ich lasse hier überall die Voreinstellung. Die restlichen Tabs sind für den Start erstmal nicht so relevant. Wir haben praktisch hier jetzt so die Grundeinstellung getroffen und können dann wieder zurückgehen auf unseren Kurs beziehungsweise auf Administration, jetzt auf den nächsten Punkt, wir haben uns die Einstellung angeguckt, können wir jetzt mal die Mitgliederverwaltung angucken. Hier werden alle Teilnehmenden des Kurses angezeigt. Wenn... Ähm Sie, die Teilnehmenden dann zum Beispiel per E-Mail anschreiben wollen, können Sie das hierüber machen. Oder Sie können auch weitere Teilnehmende eintragen, die nicht in Stine in Ihrem Kurs drin sind. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Tutorinnen und Tutoren in Ihrem Kurs haben, können Sie hier auf Betreuer gehen, können die dann hinzufügen und können denen dann auch zusätzliche Rechte einräumen. Wie zum Beispiel, dass Sie Rückmeldung geben können den Studierenden zu abgegebenen Aufgaben. Gut, das zur Mitgliederverwaltung. Dann gehen wir wieder auf Administration und schauen uns jetzt den nächsten Punkt an. Das ist jetzt der Kurseditor. Das ist so der wichtigste Punkt, wenn Sie Ihren Kurs jetzt aufbauen wollen. Und Sie sehen hier auf der linken Seite, welche Kursbausteine bereits im Kurs vorhanden sind. Das ist hier das, der Materialordner und das Forum. So, und wenn Sie jetzt weitere Kursbausteine hinzufügen möchten, dann gehen Sie hier auf Kursbausteine einfügen und haben dann eine sehr breite Auswahl an ganz unterschiedlichen Kursbausteinen, die Sie einfügen können. Es geht also von ähm, Bausteinen, die sich um Wissensvermittlung drehen, beispielsweise wenn Sie Lerninhalte, externe Lerninhalte einfügen wollen oder Ordner einfach, wie diesen Materialordner, den wir schon haben, wo Sie Dateien hochladen können. Sie können aber auch zum Beispiel Videos oder Podcasts hochladen. Dann haben wir Wissensüberprüfung. Da geht es dann zum Beispiel darum, dass Sie eine Portfolioaufgabe den Studierenden geben und die Studierenden dort dann immer ihre Dinge hochladen. Oder Sie können Tests dort durchführen. Sie können Aufgaben den Studierenden stellen, Gruppenaufgaben oder auch zum Beispiel Selbsttests, sodass die Studierenden dann eine Rückmeldung bekommen, ob sie denn die Inhalte schon entsprechend verinnerlicht haben oder eben noch an bestimmten Sachen üben müssen. Also diese ganzen verschiedenen Bausteine kann man sich ganz in Ruhe mal anschauen. Ich werde auch noch mal zu den einzelnen Bausteinen oder zur, zur Übersicht über die Bausteine ein weiteres Video erstellen. Wichtig ist für den Beginn erstmal, dass man sich zwei, drei Bausteine, die für, die, für den Start wichtig sind, auswählt und dann direkt loslegen kann. Also für den allerersten Start würde es zum Beispiel auch schon ausreichen, wenn Sie einfach dabei bleiben, was, die in, was der ähm, Assistent hier vorgeschlagen hat, ein Materialordner, da können Sie jede Form von Dateien hochladen und ein Forum. Das ist auch schon sehr sinnvoll, weil dort dann jeder der Teilnehmenden im Kurs Beiträge schreiben kann zu Diskussionsthemen, die Sie eben dort eingestellt haben. Wenn wir jetzt den Kurs publizieren möchten in der jetzigen Form, dann haben wir hier oben die Möglichkeit dazu. Wir gehen auf Publizieren, gehen dann auf Weiter und können dann hier nochmal einstellen, wie diese Publikation stattfinden soll. Und zwar ist es so, dass hier oben bei Publikation das jetzt auf Vorbereitung steht. Sie können es auch erstmal auf Vorbereitung stehen lassen. Und hier dieses Privat bedeutet, wie gesagt, dass der Zugang für die Studierenden über diese Szenenverknüpfung dann organisiert wird. Das ist die einfachste Variante. Sie müssen also hier im Prinzip auch wieder nichts ändern, können direkt auf Weiter gehen und dann das Ganze auch Fertig stellen. Entweder können Sie es hier im Katalog hinzufügen oder auch nicht. So, jetzt ist der Kurs publiziert. Das heißt, im Prinzip könnte man jetzt direkt loslegen und mit dem Kurs arbeiten. Wichtig ist noch, dass jetzt allerdings der Status hier noch auf Vorbereitung steht. Solange der Status auf Vorbereitung steht, können die Teilnehmenden den Kurs nicht sehen. Erst wenn Sie hier das Wechseln auf Veröffentlicht, dann ist der Kurs für die Studierenden veröffentlicht und Sie können auf den Kurs zugreifen. Abschließend noch kurz ähm, zu OLAT Allgemein. Und zwar können Sie neben dieser Erstellung von diesen Kursen können Sie natürlich auch selber mit OLAT hier arbeiten. Sie haben hier zum Beispiel einen persönlichen Ordner, wo Sie die Dateien für sich selber abspeichern können und Sie können auch hier Ihr Profil bearbeiten, zum Beispiel ein Profilbild hochladen oder Ähnliches. Viel Erfolg beim Start mit OpenOLAT.